Stellen Sie sich vor, es gäbe eine App, die mitzählen würde, jedes Mal, wenn Sie etwas zur Pflege Ihrer Beziehung getan haben. Stellen Sie sich weiter vor, dass diese App berechnen könnte, wie viel nutzlose Streitzeit Sie sich damit erspart haben. Die App gibt es zwar noch nicht, aber die Erkenntnis, dass Sie sich sehr viel Streitzeit ersparen, wenn Sie bewusst ein wenig mehr Zeit für die Beziehung freihalten, ja, die gibt es schon heute.